So eine Kacke, ey! Was ist denn los? Ja, jedes Mal wenn ich hier bin, 20 Minuten Wartbildschirm, 5 Minuten spielen. Was ist denn da für Hardware drin? Keine Ahnung. Wollen ah. wir mal nachgucken? Mach mal auf. Hm. Wir haben unser Vereinsheim und die Hardware seit nun etwas mehr als einem Jahr in Betrieb und freuen uns, auch langsam in den aktiven Trainingsbetrieb durchzustarten. Um dauerhaft die Zufriedenheit unserer eSportler und E-Sportlerinnen zu erhöhen, wünschen wir uns schnelle SSDs für unsere PCs im Vereinsheim und Effekte bzw. provisorisch reparierte Hardware wieder volllaufig zu machen. Hierfür sammeln wir im Rahmen eines Better Place Projektes zweckgebundene Spenden. Ihr erreicht das aktuelle Spendenprojekt unter lesev.de spenden. Ihr erhaltet von BetterPlace ganz bequem eine Spendenquittung und seht direkt, wie nah wir unserem Ziel sind. Sollte das Ziel nicht erreicht werden, versuchen wir so viele PCs wie möglich aufzurüsten. Wir wünschen euch allen eine geruhsame Weihnachtszeit und einen grandiosen Start ins neue Jahr.